Und es ist keine Frage, dass wir in vielen Bereichen nie so weitermachen können, wie man momentan tun. Ganz frisch, wie man die Lage von der Welt anschaut oder von seiner politischen Gesinnung oder sonst wie sieht. Es ist keine Frage, wir können in vielen Bereichen so nicht weitermachen. Aber das will ich alles auf die Seiten Und ich möchte was anderes tun. Immer dann, wenn man so grundsätzlich über sein Leben nachdenkt oder eine Weichenstellung machen möchte, dann ist das Beste, was man tun kann, das eigene System zu verlassen. Den Alltag zu verlassen. Und einmal in eine andere Welt gehen und alles andere zurücklassen. Und anders zu denken. Frei nach Albert Einstein, der hat gesagt ein Problem kann nie in dem System gelöst werden, in dem es entstanden ist. Das geht nicht. Und jetzt lassen wir unseren Alltag, unser Leben, unsere Wirtschaft alles zurück. Und ich gehe mit Ihnen in den Wald. Weil der Wald, das ist natürlich ein Ort der Romantik, das ist ein Ort der Natur, alles Mögliche. Der Wald ist auch ein riesiges Wirtschaftsunternehmen. Das ist so wie die Gesellschaft, ein riesiges Sozialsystem. Genau wie wir Menschen und Gemeinschaft. Der Wald wird genauso wie wir Menschen. Der muss sein Leben meistern, der muss die Aufgaben lösen. Und dann schauen wir mal, wie wir das im Wald trifft. Jetzt haben wir genau die Zeit der Umstellung. Im Wald ist jetzt schon Winter, seit der Hof ungefähr 14 Uhr ist im Wald Winter. Vor der Woche, 14 Tagen, hat der Saft zu fließen aufgekehrt. Und da beginnt jetzt eine unglaubliche chemische Umwandlung. Da stößt sich alles auf den Winter ein. Der Winter, der Winter, Winter im Wald hat nichts mit dem Winter auf dem Kalender zu sein. Also da ist jetzt die Zeit der große Umwandlung. Und bis zu diesem Umstellungszeitpunkt war da draußen Produktion und Wachstum. Und diesmal das erste in den Wäldern der Erde wird mehr Material gebildet, wie sonst irgendwo. Es gibt keine Fabrik, keinen Industriesektor der Menschen wo so viel Material gebildet und bewegt wird wie den Wäldern der Erde. Milliarden Kubikmeter neues Holz hier zwar. Das ist eine unglaubliche Fabrik. Und wissen Sie, wo das herkommt? Wo unser so Baum herkommt, unser so schwerer, dicker Baum mit großem Stamm. Die größten Bäume auf der Welt sind fast 120 Meter hoch. Wo kommt das her? Was ist das? Das Holz. Sagen Sie mir gleich, das Holz ist zu 99,5% Luft und ein bisschen Wasser. Also der Baum ist dieser Künstler, der die Luft nimmt vor unsere Augen und Materie macht. Diese Hasba aus Holz, das ist in Wahrheit Luft. Das ist Kohlenstoff aus der Luft, der in diese Form gebracht worden ist. Man muss sich vorstellen, die größte Fabrik der Welt, das Schöne kennt ihr das Märchen vom Ruppenspielz, der aus Stroh, aus dem Nichts, Gold macht. Die größte Fabrik der Erde, der Wald, macht aus Luft Holz. 99,5%. Ein halbes Prozent kommt aus dem Boden. Das sind die Spurenelemente. Ohne die Spurenelemente geht es nicht, weil die sind sowas in diesem, in diesem molekularen System wie die Wegräser. Die Spurenelemente. Mineralstoffe, die machen die Form aus dem Kohlenstoff-Wasserstoff-Geflecht. Da, wo das vorgesehen ist, da ist entscheidend, ob das jetzt glattgrün wird, oder ein oder eine Holzzelle. Also für die Form braucht der Baum 0,5%, fast nichts, Materie aus dem Boden, der Rest ist Luft und Wasser. Und, also das ist schon mal ein unvorstellbares Montag. Wir alle wissen, wie hart so ein ist, also, was mit Auto dagegen fast bis kaputt. So hart ist der. Und das ist aber Luft. Kohlenstoff aus der Luft. In den Wäldern der Erde ist mehr Kohlenstoff eingelagert, in der ganzen Atmosphäre vorhanden ist. Weil man halbe so viel Erde, geht dieser und so wie diese Klimaerwärmung und Wetterextreme, dass der Kohlenstoff in der Luft so ein wichtiger Faktor ist, muss man sich vorstellen, in den Wäldern ist mehr Kohlenstoff als in der Luft. Also, die Natur ist was Gigantisches. Weil so viel grundstoff wird dort haben. Das Ganze wird betrieben. Damit du so eine gigantische Fabrik betreibst, so eine ganze Industrie, die umspannen, diese, diese Holzfabrik Wald, dass die betrieben wird. Wenn wir Menschen das machen würden, dann was, glaubst du, was dann an die Energiewirtschaft, wie die jubeln würde kann man, das, wie es alle heißen, der Verbund und E.ON und RWE und die ganzen Strom- und Energiegesellschaften der Welt, die dann sich und sagen, ich mache das Geschäft, ich liefere nicht Energie. Sagt der Wald, nein, nein, mit uns macht keiner Geschäft. Wir brauchen kein Machtzentrum, kein Monopol, wir brauchen das alles nicht. Die Lösungsmechanik des Waldes ist ein unglaubliches politisches Ding. Würden wir Menschen, ich und Sie und Sie und Sie, würden wir in der Lage sein, uns jeder wie ein Baum dezentral vollkommen zu versorgen, dann gäbe es auf dieser Welt keinen Krieg. Du kannst keine Umweltkatastrophen in Erdöl. Du gabst keinen Kopf von Rohstoffen. Weil Rohstoffe sind das Machtinstrument Nummer eins. Und damit sich und so ein Missbrauch nicht passiert, erst gar nicht, lebt uns der Wald vor, ein Machtzentrum bauen wir gar nicht, kann es gar nicht missbraucht wird, alles dezentral.